Hallo allerseits. Wenn ihr Besitzer einer SSD-Festplatte sind, dann ist die Überwachung des Zustands nicht nur wünschenswert, sondern notwendig. Immerhin sind die Ressourcen eines Festkörperlaufwerks im Vergleich zur Festplatte begrenzt und das Risiko eines Datenverlusts höher. Obwohl dieser Nachteil durch eine erhebliche Anzahl von Vorteilen bei der Verwendung von SSDs vollständig kompensiert wird,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 Der erste Schritt Diagnost Gesundheitszustand vom SSD-Laufwerk Laden Sie das Programm SSD live Free herunter und installieren Sie es. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Dieses Programm verfügt über eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche, die es selbst unerfahrenen Benutzern bequem und benutzerfreundlich macht. Das Programm ist auch sehr nützlich. Wenn Sie eine SSD zur Hand kaufen und wissen möchten, wie viel Zeit und wie intensiv sie verwendet wurde, führen Sie das Programm aus. In dem sich öffnenden Fenster sehen wir die, geschützten, die geschätzten Gesundheitsindikatoren, in meinem Fall ausgezeichnet, und die geschätzte Lebensdauer der SSD in der aktuellen Nutzungsart, in meinem Fall bis Juli 2026. Äh, äh, Unten sehen wir die zusammenfassenden Informationen. Modell des SSD-Laufwerks, wie viel Speicherplatz wird verwendet, wie viele Stunden insgesamt hat die Festplatte bereits funktioniert, in meinem Fall etwas mehr als vier Monate, wie oft wurde eingeschaltet, in meinem Fall fast 300 Mal. Die Integritätsskala, die Anzahl der prognostizierten Betriebsjahre, der Festplatte in diesem äh, Lademodus angibt. Ganz unten sehen wir, wie viele Daten während des gesamten Betriebszeitraums gelesen und auf die GB Festplatte geschrieben wurden. Zweiter Schritt: Überprüfen die lese schwierigkeiten des SSD Laufwerks. Die Lesegeschwindigkeit einer modernen Festplatte liegt bei etwa 60 Megabit pro Sekunde, während selbst eine durchschnittliche SSD-Festplatte vier bis fünfmal höhere Anzeigen liefert. Überprüfen Sie dies aus. Laden Sie das AS Benchmark-Programm herunter, der Link befindet sich in der Beschreibung. Wir extrahieren das Programm aus dem Archiv und führen es aus. Wählen Sie im folgenden Fenster das SSD-Laufwerk für den Test aus und lassen Sie den Haken nur in der Nähe des Elements sec. Um den Test zu starten, klicken Sie auf Start. Das Programm führte das Test durch und zeigte das Ergebnis an. Sie können diese Indikatoren mit den deklarierten Indikatoren auf der Webseite des Herstellers Festkörperlaufwerks vergleichen, um festzustellen, ob Sie diesen entsprechen oder nicht. Diese Zahlen können geringfügig von äh, den angegebenen abweichen. Eine große Lücke in den Anzeigen kann jedoch auf eine Feldfunktion Ihres SSD-Laufwerks hinweisen. Schritt 3. Test auf Fehler vom SSD-Laufwerk Laden Sie das Programm Disk Checkup-Programm herunter und installieren Sie es. Der Link befindet sich in der Beschreibung. Wählen Sie im folgenden Fenster die Festplatte und anschließend die Registerkarte Disk Self-Test aus. Wählen Sie dann unter Test Type die Option Extended Test um einen vollständigen Test der SSD-Festplatte durchzuführen, und drücken Sie die Taste Start. Fertig. Wir sehen eine Meldung, dass der Test bestanden wurde und im Laufwerk keine Fehler festgestellt wurden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, bitte Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal, um die Veröffentlichung neuer Anleitungen zu beschleunigen. Tschüss.